Herzlich Willkommen zu unserer vierminütigen Präsentation über crowd Als erstes möchte ich Sie an unseren Haftungsausschluss erinnern. Wir sind keine Investmentgesellschaft, kein Handelsunternehmen oder ein Kryptowährungsunternehmen. Bei uns übernehmen Sie die volle Verantwortung für Ihre eigene finanzielle Situation. Nun zu einem kurzen Überblick, was ist crowd und was ist die Mission unseres Unternehmens? Sie haben wahrscheinlich schon von Adibaba gehört. Heute werde ich Adibaba als Bezugspunkt verwenden, um Ihnen zu erklären, was wir tun. Ich werde auch auf andere beliebte Unternehmen wie Uber und Booking.com verweisen. Was ist das Hauptziel dieser drei Plattformen? Diese drei unterschiedlichen Unternehmen haben alle eins gemeinsam. Sie brauchen Kunden, also versuchen Sie, so viele Kunden wie möglich durch eine Reihe von Methoden zu gewinnen. Beispielsweise verwenden Sie Google Ads und schalten auch Werbung, im Fernsehen, in Zeitschriften und auf Plakatwänden. Wie Sie sich vorstellen können, geben Sie alle viel Geld aus, um die Kunden zu gewinnen. Was tun die Kunden als Reaktion darauf? Die Kunden werden durch die Anzeigen und die Alibaba-Plattform zum Kauf von Produkten angeregt, was bedeutet, dass der Kunde Geld zahlt. Was passiert danach? Das Unternehmen liefert ein Produkt an den Kunden und Alibaba erhält eine kleine Provision. Wenn Kunden ein Uber bestellen, erhält Uber Geld. Bucht ein Kunde ein Hotel über Booking.com, erhält die Plattform einen Anteil. Das ist das einfachste Beispiel, das erklärt, wie das System funktioniert. Vermittlungsplattformen sind tolle Unternehmenskonzepte, die einwandfrei funktionieren. Der springende Punkt dabei ist, dass Alibaba keines der Unternehmen besitzt, die Produkte anbieten. Sie geben einfach anderen Unternehmen eine Möglichkeit, ihre Produkte zu verkaufen. In ähnlicher Weise besitzt Uber keine der einzelnen Autos und Booking.com besitzt keine der Hotels, die sie ihren Kunden anbieten. Der grundlegende Punkt dessen, was hier geschieht, ist also lediglich die Weiterleitung der Kunden an die Produkte und Dienstleistungsanbieter. Jetzt sind wir endlich bei crowd One angekommen. Was ist crowd One? crowd bedient sich aktiv der Netzwerkindustrie, um eine eigene Crowd zu schaffen. Wir bauen also quasi einen Kundenstamm auf. Wie machen wir das? Durch Netzwerk-Marketing. Warum? Es ist der beste Weg Kunden zu erreichen und gleichzeitig anderen Unternehmen zu ermöglichen Geld zu verdienen. Bei Crowd1 bieten wir auch eine Vielzahl verschiedener Produkte und Dienstleistungen an. Wir haben unser eigenes, fantastisches Reisebüro, ähnliche Booking.com, wo Sie Ihre eigenen Hotels und Ferien buchen können und sogar die besten Preise dafür garantiert bekommen. Doch Crowd1 ist mehr als nur ein Reisebüro. Es ist auch eine Bildungsplattform. Wie Sie wissen, bringt die Grundausbildung in der Schule grundlegendes Geld ein. Wenn Sie echtes Geld verdienen wollen, müssen Sie Ihre Zeit und Ihr Geld in zusätzliche Weiterbildung und Wissen außerhalb der traditionellen Schulumgebung investieren. Wir bieten auch unser Affilgo Affiliate System und eine Online-Glücksspielplattform an. Es handelt sich um eine echte Spielplattform, die eine Reihe beliebter Spiele wie Blackjack, Baccarat, Poker, Roulette und andere veranstaltet. Bald werden wir unsere Mixer-Plattform implementieren, um mehr Social-Media-Spiele zu hosten. Mit unserer Plattform bietet sich den Kunden eine einzigartige Gelegenheit, alles, was sie sich wünschen, an einem Ort zu bekommen. Sie können Ihr Hotel bequem von Ihrem eigenen Büro aus buchen, an Bildungsprogrammen teilnehmen und Spiele spielen. Alles über crowd One. Außerdem geht der Gewinn, der über crowd One erzielt wird, nicht vollständig an crowd One. Der Gewinn geht zurück an das, was wir das crowd One Rewards-System nennen. Dieses System soll den Kunden zugutekommen und ihr Interesse aufrechterhalten. Sie können crowd One Rewards ähnlich wie Meilen oder Punkte sammeln. Wenn Sie mit einer Fluggesellschaft fliegen, sammeln Sie Meilen. Wenn Sie ein Cashback-Programm nutzen, sammeln Sie Punkte, die Sie schließlich einlösen können. Genau das machen wir mit CrowdOne. Wir nutzen die bisherigen Vermittlungsplattformen dieser großartigen Branche als Blueprints, um etwas Größeres zu schaffen. Unser Unternehmen hat sich verpflichtet, nicht nur Produkte und Dienstleistungen anzubieten, sondern unseren Kunden echte Vorteile zu verschaffen, die ihr tägliches Leben verbessern werden. Das ist CrowdOne.